Was ist Ihre Meinung? Ist es besser, wenn die Partner sich ähnlich sind oder unterschiedlich? Ich weiß nicht, zu welchen der beiden Lager Sie gehören, aber ich habe schon mit der Frage ein Problem. Wie so oft spricht man von besser ohne zu klären, was eigentlich genau besser bedeutet in einer Beziehung. Für die einen ist es ganz klar, je weniger man streitet, desto besser ist die Beziehung. Andere sind jedoch der Auffassung, je lebendiger die Beziehung, desto glücklicher ist das Paar. Die einen meinen, in einer guten Beziehung findet man das stille Glück. Und die anderen meinen, eine Beziehung, bei der beide aufregend Neues entdecken ist optimal. Deshalb halte ich es nicht für hilfreich, darüber zu grübeln, ob es besser ist, jemanden zu wählen, der einem ähnlich ist oder, oder nicht. Aus diesem Grund wäre mein Vorschlag, wenn Sie glauben, der oder die ist es, sich einer dieser beiden Fragen zu stellen. Sollten Sie merken, wir sind uns ähnlich, dann für sich klären, werde ich bereit sein, mit meinem Partner gemeinsam aus unserer Komfortzone zu gehen, um unsere Beziehung lebendig zu halten. Wenn Sie merken, ich habe mich verguckt in jemanden, der ganz anders ist als ich, sich ehrlich fragen. Bin ich bereit, zukünftige Konflikte, bedingt durch unsere Unterschiedlichkeit, in Kauf zu nehmen und versuchen, gemeinsam an unserer Verschiedenheit zu wachsen? Wie ich auch schon in anderen Videos deutlich gemacht habe, ich glaube nicht daran, dass es den perfekten Partner für einen gibt. Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass es nicht auf die optimale Wahl ankommt, sondern auf die Bereitschaft aus seiner Wahl die optimale Beziehung zu entwickeln.